Der Virtual Boy ist schon ein kurioses System. In seiner kurzen Lebenszeit erschienen gerade mal 22 Spiele offiziell. Was war alles dabei? Lass uns mal zusammen hineinschauen. Ja, bei dem Namen sollte es keine Überraschung geben. Es ist Tetris, in 3D. Hier wird das normale Tetris Prinzip genommen und in die dritte Dimension portiert. Dazu erweitert sich das Spielfeld und es wird im Prinzip in einer Art Draufsicht gespielt. Eine interessante Spielart, aber leider sollte man das Spiel auf der originalen Hardware spielen, weil es auf dem Emulator durch den fehlenden 3D Effekt künstlich schwer gemacht wird. In diesem Flipper-Spiel erwarten euch vier verschiedene Spieltische, die alle in dreidimensionaler Grafik umgesetzt wurden. So ganz hat sich das Ballverhalten für mich nicht richtig angefühlt, aber für eine Runde zwischendurch kann man hier definitiv mal reinschnuppern. Wieder sehr kreative spielname es schon erahnt. lässt, erwartet euch hier die Virtual Boy Version der Golfsportart. Technisch ist das Spiel durchaus sehr gut umgesetzt und das Abschlaggefühl passt. Wie genau die Physik umgesetzt wurde, kann ich leider nicht beurteilen, aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr gut umgesetztes Spiel. Ein sehr interessanter Titel, der leider in Japan geblieben ist. In diesen Action-Horror-Adventure navigiert ihr aus der Ego-Perspektive durch ein Labyrinth und müsst dort diversen Monstern entkommen. Technisch ein absolut beeindruckender Titel. Der Virtual Boy hat zwar nicht viele Spiele, aber die eine oder andere Perle ist dann doch vertreten. In diesem Spiel navigiert ihr außer drauf, sieht euren Charakter durch verschiedene Labyrinthe, sucht Schlüssel, um weiterzukommen und bekämpft viele Dinge. Das Spiel ist einfach nur sympathisch gestaltet und man will einfach immer weiterziehen. Mario Clash fühlt sich wie ein altes Arcade Spiel an. Verteilt auf zwei Ebenen, gemeint ist hier der Vorder- und der Hintergrund, bekämpft ihr mit Mario diverse Gegner und müsst ständig hin und her wechseln. Im Prinzip erwartet ihr euch eine Neuinterpretierung des Mario Bros Titels aus dem Jahre 1983. Jede Konsole muss natürlich Sportspiele haben. Mario Tennis ist dabei wie gewohnt eine charmante Umsetzung der Ballsportart. Mit diversen nintendo charakteren spielt ihr zahlreiche Matches. Besonderheit ist hier die 3D-Ansicht, die sehr gut umgesetzt wurde. Eine nette Spaßumsetzung. umsetzung Da ist das Club Nintendo Maskottchen in den USA und wird mit diesem Spiel auf dem Virtual Boy auch mal gewürdigt. Lasst euch aber nicht von dem Titel irren, das Maskottchen müsst ihr nicht kennen. Übrig bleibt ein durchaus solides Bowling Spiel, das nicht mit großen Spezialitäten glänzt, aber den Kern richtig umsetzt. Bomberman auf dem Virtual Boy, nur halt nicht in der klassischen Art, sondern als Puzzlespiel. Wie in vielen anderen Titeln müsst ihr mindestens drei gleiche Elemente kombinieren, damit sie verschwinden. Um das alles aber etwas aufzupeppen, gibt es ab und zu auch mal Bomben, mit denen ihr dann ordentlich etwas freiräumen könnt. Für Puzzle-Fans auf jeden Fall einen Blick wert. L.A.M. ist wohl eines der wirklich ambitionierten Spiele, die den 3D-Effekt auch gut ausnutzen. Hier wird nicht weniger als ein 3D-Space-Shooter abgeliefert, natürlich etwas abgespeckt. So setzt der Entwickler jetzt keine Polygone ein, sondern Gittermodelle, aber es ist dennoch beeindruckend umgesetzt worden. Leider ist es durch die starke Nutzung des 3D-Features nicht gut auf den Emulator zu spielen. Das Spiel ist das einzige Strategiespiel für das System. In klassischer Rundmoney zieht ihr eure Einheiten über die Felder und füllt Schlachten aus. Graniert wird das Ganze mit der SD Gundam Lizenz. Ich glaube, den Klassiker Space Invaders gibt es auf fast jedem System in irgendeiner Form. So natürlich auch auf dem Virtual Boy. Das Spielprinzip bleibt natürlich gleich. Ihr schießt in alter Arcade Money Raumschiffe ab. Aber immerhin gibt es eine gekippte 3D-Ansicht. Wenn ihr also die tausendste Space Invaders-Version braucht, dann könnt ihr hier nichts falsch machen. Space Quash ist quasi ein Punkt 3D. Im dreidimensionalen Raum schießt ihr euch einen Ball hin und her. Immerhin hat der Entwickler versucht, das Ganze mit verschiedenen Charakteren aufzupolieren. Braucht man jetzt aber nicht unbedingt. Das Spiel ist eines der interessanteren Titel. Aus der Eco-Perspektive kämpft ihr gegen andere Roboter im klassischen Boxkampf. In diesem Spiel wird der Controller mit seinen zwei Steuerkreuzen gut ausgenutzt und so könnt ihr für jede Seite flexible Manöver starten. Das Spiel zeigt was auf dem System hätte sein können. Eigene, gut angepasste Spiele, welche die Hardware gut ausnutzen. Tetris auf dem Murphy Boy. Hier wurde tatsächlich einfach nur Tetris auf das System ohne große Anpassung vom Spielablauf importiert. Der 3D-Effekt wurde hier nur für optische Spielereien genutzt. Hier wartet euch ein klassisches Shoot Him -up. mit einem Raumschiff fliegt ihr von unten nach oben und ballert dabei allerlei Gegner weg und rüstet euer Waffenarsenal mit Power Ups auf. Ganz so simpel ist das Spiel dann allerdings denn doch nicht, es gibt zwei Ebenen, einmal unten, einmal oben. Zwischen denen könnt ihr jederzeit per Knopfdruck wechseln. Ein nettes Feature, das den sonst einfachen Spielablauf etwas auffrischt. Obwohl die Spielebibliothek nur 22 Spiele umfasst, gibt es mit diesem Titel ein zweites Bowling-Spiel für das System. Meiner Meinung nach ist dieses hier jedoch das schlechtere, die Steuerung ist bei Nesters Funky Bowling einfach viel besser umgesetzt worden und macht daher auch viel mehr Spaß. Das Spiel ist der beste Titel auf dem Virtual Boy. Das System hat vielleicht kein klassisches Mario-Spiel spendiert bekommen, aber Wario führt diese Lücke mit Leichtigkeit aus. Die Technik ist fantastisch und die Level sind durch ihren nicht gerade niedrigen Aufbau und abwechslungsreichen Umgebung der eigentliche Star. Hier solltet ihr auf jeden Fall zumindest mal mit dem Emulator reinspielen. Bestes Fischen, auf dem Virtual Boy, also in 3D. Fantastisch, oder? Naja, ehrlich gesagt kenne ich mich mit dem angesprochen nicht im geringsten aus, scheint aber ganz solide zu sein. Ach Japan, du und deine kuriosen Spiele. Auf den ersten Blick ist es eines dieser bekannten Puzzlespiele. Es fallen von oben Blöcke rein und die müssen kombiniert werden. Nur, dass das hier Gedärme sind und durchgehende Verbindungen erstellt werden müssen, alles begleitet mit einer euphorisch hüpfenden Dame mit großem Vorbau. E In Japan ist der Baseballsport sehr beliebt, Da ist es natürlich eine logische Konsequenz, dass es auch ein entsprechendes Spiel gibt. Leider bin ich mit der Sportart nicht großartig vertraut, aber vom Ersteindruck scheint es durchaus solide umgesetzt worden zu sein. Der Film war damals eine große Sache und zumindest finanziell ein genauso großer Flop. In diesem nur in den USA erschienenen Spiel fahrt ihr mit euren Katamaran durch eine 3D-Umgebung, schießt Piraten ab und rettet Ertrinkende. Braucht man jetzt nicht wirklich.